und sagen, ich habe euch alle lieb. Ja, raus! Raus! raus. Ich war mit Electrical. Ich, ich habe äh hab dich da nicht gesehen. Das ist aber ganz schön zu sehen. waren zusammen. Die war bei mir? Ja, na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Du, ich habe dich also, die ganze Runde gar nicht gesehen. Ich habe Pink auf der Kamera gesehen, wie er das Genick gebrochen hat. was ist der Mörder. Du überhaupt nicht an den Kameras. Das stimmt nicht. Ich habe nicht. Da war kein Leuchten in den Kameras. Nein. Wenn ich ist ja, es gibt, gibt ja, nicht Suspects, es, hey, es nicht Suspects. warum votet ihr denn jetzt mich? Was soll denn das? Ja, weil okay, du es warst, ich ja, weiß es. Ich habe auf der, der Kamera gesehen. Du warst nicht an der Kamera. Die Kameras haben nicht gelöscht. Blau war es! Blau war es! Ja, ja, der Täter kommt immer zurück zum Tatort. Blau habe ich auch nicht auf der Kamera gesehen. Blau. Votet ihn raus! Votet ihn raus! Raus! Ey, du musst deine Aufgaben machen. Mach mal deine Aufgaben auf. Wir sind fast fertig. Mach mal deine Aufgaben. Ich hab die im Das ist wie mit Sauce, Mann. Wo ist denn deine letzte Aufgabe? deine Aufgaben gemacht? Guck mal deine Aufgaben. Mach dich doch mal. Wo ist denn deine letzte Aufgabe? Leute, war, Ich bin der beste der Ach, äh, Leute, was ne was? Neue Runde, neue Runde! Das ist es okay. für Sie okay, wenn wir das so verwenden? Ja, das also ist Ja, vollständig. Sehr cool. Dann raus jetzt! Ja. Sehr guter Kill, Blau. Okay.